Leute, äh, herzlich willkommen bei äh, einer Sonderausgabe von Jackpack TV. Jackpack TV, ja. So ist mein äh, Name auf Twitch ähm, und ich habe mich erklärt, mal so ein bisschen Trashwichtel mitzumachen und deswegen hier ein Sondervideo, ein Sondervideo, das seinesgleichen sucht, ja. Äh, und zwar habe ich ein ganz tolles Spiel ähm, bekommen. Äh, was heißt bekommen? Also äh, mir wurde es ähm, ja auferlegt, ja dieses Spiel spielen zu dürfen. Und zwar handelt es sich dabei um ja, wie soll man sagen, äh, Fist of Jesus, ja, ähm, ich habe es mir noch vorbereitet, verzeiht mir so ein paar kleine Fehler, ich bin nicht der Main-YouTuber, ich versuche es natürlich zu werden, weil YouTube ist schon geil, ja, ähm, aber hier haben wir erstmal das wundervolle Spiel Fist of Jesus, ich habe es bis jetzt nur installiert, das bedeutet, ich habe es noch nie gar nicht getestet, ob es läuft, aber ich finde, das gehört ja zum Geschenkeauspacken dabei, ne, äh, weil vorher, man bestellt die Sachen bei Amazon, so 1, 2, 3, 4, 5 Wochen, oder 20 Wochen vorher, wenn man gut ist. Und hat es dann zu Hause liegen, verschenkt es. Und derjenige, der das dann öffnet, der darf ja auch dann erstmal gucken, ob alles funktioniert. Ne? Batterien rein, ob irgendwas abgebrochen ist oder so. Ne? Deswegen hat man auch immer die Rechnung dabei von diesen ganzen Sachen, um die Scheiße wieder zurückzuschicken dann. So, und genauso ist es jetzt auch bei Fist of Jesus, Leute. Ja? Äh, wir haben das Geschenk so gesehen ausgepackt, es ist installiert. Und äh, wir werden uns auf jeden Fall jetzt mal Fist of Jesus anschauen. Sehen. Ich bin sehr gespannt. Ja, oh, äh, Startmenü ist schon mal real. Also, wir werden hier sogar aufgefordert, die Grafik einzustellen. Äh, ich mache das jetzt mal äh, nach bestem Wissen und Gewissen. Und ähm, ich muss jetzt gleich sogar nochmal raussuchen, wer mir das Spiel geschenkt hat. Es war, wie soll man sagen, es ist für mich eine ganz neue Welt, sowas zu tun. Sonst mache ich sowas immer nur live. Und da habe ich meine Moderatoren. Und die Moderatoren sagen: Ey, du Plepp das war der und der, ja, der hat dir das geschenkt. Ähm, ist natürlich jetzt richtig peinlich für mich, aber da muss ich jetzt durch, ja, ich sage euch das dann am Ende, ja, wer dieses Spiel hier, ja, verbrochen hat, dass ich sowas spielen darf. So, wir sind aber bei, bei Fist of Jesus und <lacht> ich muss jetzt schon sagen, eigentlich, äh, also gerade finde ich es noch geil, ja, also gerade finde ich es noch geil, weil, äh, hier sieht man, ne, die Faust des Jesus, ja, ja Jesus Fist, Uh, Fist of Jesus sieht man also hier und puh, die kann bestimmt richtig reinbamsen. ja, ähm, ja, schauen wir mal, schauen wir mal, Grafikstil gefällt mir eigentlich immer ganz gut, aber es macht mir ein bisschen Angst, dass ich das mit diesem alten Menü, von welchem Spiel kenne ich das nochmal, ich weiß es gerade nicht mehr, aber es gibt so ein paar alte Spiele, die haben auch so ein Menü gehabt, da muss man das vorher auswählen, alles, naja, naja. So, also, wir machen hier natürlich äh, Graphics Quality, ich habe ein 1080 drin und ein äh, AMD 2070X, ja, wir mache natürlich hier Fantastic, ja, Input, oh Gott, mit Joystick, oh Gott, warte mal eben, nee, kann man auch mit Tastatur spielen, ne, mhm. Sonst muss ich noch mal eben gleich meinen Joystick anschließen. Das ist ja beim Geschenke auspacken auch so, ne? Äh, es kann nämlich sein, dass äh, auch ein paar Sachen nicht kompatibel sind. Da muss man erstmal, muss Papa geholt werden oder Opa, die das dann erstmal gescheit machen alles. Ne? Carrera-Bahn passt nicht. Ja, da muss da noch ein bisschen Plastik dran und so, ne? Das muss man natürlich alles hinbekommen. Das ist kein Bier, das ist so, ähm, so Fassbrausenzeug, ja. Also nicht, ich bin kein Alkoholiker oder so. Ah! So das Smiley weglegen. Ähm, Controller liegt sogar bereit. Wow. Ich bin so gut vorbereitet. Wow. Also, wir könnten. Wir spielen erstmal mit Tastatur und Maus, ja? Ähm, das muss ja. Das muss ja drin sein. Pass es auf. Äh, ich mache jetzt einfach mal Play. Und dann werden wir sehen, was passiert. Okay. Ich höre noch nichts. Okay. Okay, es fängt schon sehr gut an. Ich hoffe, ich kann die Musik jetzt euch einstellen. Fist of Jesus: The Bloody Gospel of, <lacht> of Judas. Of Ju Ju Ju Judas? Judas? Uh, the Bloody Gospel of Judas? Pray to start. Ja. Ah. Ach du Scheiße, es geht direkt los. Warte, Moment. Moment. Mann, Sound ein bisschen runter. Oh, die äh, Steuerung ist sehr direkt. So müsste gut sein. Und Sounds machen wir auf volle Pulle, ne? So, du musst, Deutsch machen wir auf jeden Fall Deutsch und Homo äh, Promo, äh, keine Ahnung. So, wie gesagt, ich habe es noch nie gespielt und äh, wenn ich hier oben schon die Animation sehe, äh, wir machen, komm, wir machen Training. Hallo? Hä? Training? Ähm, okay. Free Weapon Booster? Okay. Ähm, ja, dann fangen wir mal an. Ja, JackpackTV, falls mich jemand. Ja, sieht man natürlich jetzt nicht, meine Fresse ist davor. Äh, Jackpack TV, ja, so ist mein Name. Falls mich jemand mal suchen möchte. Töte fünf Zombies. Ja, also K1, Katholik 1, Episode 1, Ziele, töten 5 Zombies. Zombies töten kann ich sehr gut. Äh, wählen sie eine Waffe. Alt R oder... Nix. Alt rechts. Okay, ich habe keine Waffen hier zur Auswahl. Go! Ja, wir hauen mit der Faust einfach auf die Schnauze, Leute. Judas! Jesus! sein Nazareth ist so aufgestanden! Er wandelt alle in... Er wandelt alle in einen Zocken... Warte mal! Moment, ich muss noch kurz mal lesen. Jesus, seit Lazarus war auferstanden, er wandelt alle in einen Zombie. Ist das... ist das... äh... sagt man das so? Jesus, seit Lazarus war auferstanden, er wandelt alle in einen Zombie. Verdammt! Wir müssen etwas tun, bevor ich mir gesagt... aus! <lacht> Judas, ich brauche deine Hilfe! Verdammt, wir müssen etwas tun, bevor ich mir gesagt... aus! Mir? Mir! Ja, es sollte nur einen Moment Zeit nehmen. Wir sollten aufgeteilt, um ihn zu finden. <lacht> Jawohl. muss ja voll. Wow, ey, die Fist of Jesus ist schon knallhart, ja? Kann man hier auch Dinge tun? Also, ich meine. Oh mein Gott! Okay, wir haben zwei fünf Zombies geschafft. Hier, das ist auch ein Zombie, ganz klar. Bam! Komm her, komm her, komm her, komm her. Habt ihr die, die, diese Faust gesehen? Wie kann ich ihn auf Judas wechseln? Wow, richtig geil Money, Leute. So, wie kann ich denn auf... Ich möchte auf Judas wechseln das ist nämlich auch ein richtig krasser Typ. Level verherrlicht. Ja, ja. Okay, was können wir machen? Ähm, Level 2, Shoes Reward. Also mal ein bisschen Englisch, ein bisschen Deutsch. Ja, Wir sind ja multikulturell, äh, multilingual sind wir. Äh, jo, was nehmen wir denn? Wurfangriff oder entfesseln heiligen Fische-Twister? Entfesseln heiligen Fische-Twister. Bestätigen Sie Ihre Entscheidung. Also es soll ja. Es soll ja Trash-Wichteln sein, ja. Das Spiel soll ja Müll sein. Ihr könnt es nachher selber entscheiden, ja? Ich bewerte. Oh. Oh, ah. ah. Die Musik setzt auch aus. Naja, na, guck mal. Perfekt, ja. Denari haben wir 148 XP 24 von 78, okay. Relik. Reliki. Relik. äh. Relic, äh, 0. Total Score 1806. Wahnsinn. Ich war noch nie so gut bei Fist of Jesus. Sie entsperrt ein neues Trainings. Sie möchten spielen es jetzt. Ja, ich bin bereit. Oh Gott, töten 30 Hühner überdauern. Das ist ja fast wie so ein bisschen äh, Team Deathmatch oder sowas, ne? <lacht> ah, come Jesus. Äh, äh, halten Sie die Angriffsknopf und sehen, was passiert. Ist sie stärker? Genau. Auch Sie können mehr Gegner um dich herumschlagen. Probieren Sie es durch das Töten von ein paar Hühner aus Matthäus Stahl. Aus Matthäus Stahl. So. <lacht> Scheiße. Komm, komm, komm bam, bam, bam. Oh Gott Oh, wow! oh, die sind hyperaggressiv, Leute wie, wie kann ich das denn jetzt machen hier? Oh mein Gott Wie gehst du das? Gebote gehorchen? Rute gehorchen. Moment. Das hatte ich ja verloren, oder was? Halten Sie die Angriffsknopf und sehen was. Also halten Sie die Angriffsknopf. Aha. Ich hätte vielleicht ein bisschen aufmerksamer lesen sollen. Na, komm her. Wow. Bam! Bam! Geil. Hier ist es so knallhart, ey. Level verherrlicht. Wow. Dieses Spiel ist so... Das Level-System ist hervorragend. Guck mal hier. Erweitere deine Macht, härter Ebenen zu besiegen. Mhm. Härter Ebenen auf Deutsch. Besiegen. Oh, lecker Punsch. Ähm, Punsch, gesündere. <lacht> gesündere. Gesündere. Gesündere. Punsch. Nee, ich Kraft. Jesus. Jesus Plotion. Jesus Breads and Jesus Fire. Sag mal, oh Scheiße, wir hatten das gemacht, das Spiel. Judaski, Judaskame, Hameha und -Stars. Wow. Wow. Führen Sie eine Sammlung von drei Reliquiar, um eine Belohnung zu erhalten. Oh, die sind aber teuer hier, die Reliquiar, du Junge. Ich nehme den Punch. Und gesündere. Beides, Leute. Okay, das haben wir geschafft. Äh, Level 2. Achso, das ist äh, zum Up Updaten. Wow, die Karte ist auch liebevoll gezeichnet. Alter, wie viele Level gibt es denn hier? Oh mein Gott! Fist of Jesus, the bloody Gospel of Ju Ju Judas, Ju Judas. Okay, töten zehn Zombies, easy, Leute, easy. Töten zehn Zombies, bin ich Weltmeister drin. Was hier? Ach, ein Apfel. Ein bisschen Cashflow hier einholen. Ich wusste gar nicht, dass Jesus gegen äh, gegen Zombies gekämpft hatte war mir jetzt neu, also ich bin jetzt zwar nicht so bewandert. Oh, oh, oh, jetzt nehmen sie mich aber hier richtig hart ran. Ja, ich habe nicht so Bibel oder irgendwas, ich bin nicht so der religiöse Typ, ja, aber irgendwas mit Zombies habe ich bis jetzt noch nichts gehört, ne? Weil, äh, da könnte man ja auch sagen, Walking Dead, ja, wurde abgekupfert von, von der Bibel oder so. Level verherrlicht. Oh mein Gott. Okay, der Sound ist schon echt laut. Aber wir schaffen das, ja? Free Weapon Booster. Nee, ich will Wurfangriff, Leute. Yeah! <lacht> Judas und Jesus, ja. Wo sie, sich noch, wo sie sich noch liebten. Ja, hier Hand in Hand so gesehen. Ja, Fist an Fist. Ja, geht's da bei denen ab. So, ein neues Training für den Wurfangriff, Leute. Töten 80 Leberkranken. Ich brauche mal kurz meine kleine Heizung an. Ich bin hier im Keller. Ah. Im Keller muss ich sitzen zum Videospielen. <lacht> ähm, töten 80 Leprakranken. Warum soll ich bitte schön Leprakranke töten? Ähm. Oha. Oha. Lassen Sie üben, die Fische werfen. Wenn Sie sehen, ein Aussätziger in der Nähe von. Ich werfe ihm einen Fisch auf den Gesicht. Sie lernen, sch <lacht> Sie lernen schnell, junger Freund. Aber nicht leichtsinnig sein. ja? Sie sind Explosiv-Aussätzigen. Hm? Wenn Sie zu nahe kommen, boom. Ups, das tut weh. Der Schlüssel ist nicht in der Nähe eines Aussätzigen zu erhalten, wenn er explodiert. Bereit? Äh, wie konnte ich jetzt werfen? Ich habe gar nicht zugehört. Oh mein Gott. Das sind wirklich... Das sind wirklich lebhaar Kranke. Ach, jetzt kommt... Äh, Judas, mach mal was jetzt hier. Äh, okay, nochmal. Nee! lassen sie üben die Fische werfen. Ja, wie denn? Wie? Äh, äh, wie ich kann ich Fische werfen? FG, Tab, Shift, Shift schlagen, Alt Gr Alt äh. Komm, guck nicht so. Werf die Fische, Mann. Ich bin sofort wieder da. Ich guck nur mal eben, wie die Steuerung war, ja? Und dann bin ich sofort wieder da, Leute. Äh. Äh. Okay. Äh, ähm. Ja, wir schauen mal, mal nach hier, ja. Äh, Input. Äh. Äh, X. Was? Launch-Button. X. Äh. Special... Kame-Button 1, 3, Special Rain, Fire, 2, Equip Button, Right, Alt. Huuu. Okay, mal. Ähm, ich habe jetzt gerade den, den, den, den Joystick noch angeschlossen. Und dann gucken wir mal, ob das irgendwas bringt, ja. Gucken wir erst, ob der läuft mit dem Spiel. So das es geht weiter mit Fist of Jesus, ja? So, die Reise Unterbrechung. Fist of Jesus. Aber ich habe vorher nicht gebetet und deswegen wusste ich nicht mehr, wie die Steuerung war. Oh Gott. Okay, also Controller. Geht gar nicht. Alles klar. Wir ähm, machen Training weiter, ja? Wir müssen ja noch Fische werfen. Die Lepra erkranken die. So, warte mal. Jetzt machen wir mal mit X gleich. Ah! Oh. Mit X, Leute. Wow. Also die sind schon... Guckt euch mal bitte die Grafiken an dazu. Das ist schon, äh... Also ich wollte noch nie gegen Leprakranke kämpfen. Ganz ehrlich nicht. Aber, gut. Holen wir nochmal Jesus runter. Ja, der kämpft gerne gegen Leprakan, wie man sieht. <lacht> Darf ich auch keine erzählen, dass ich gegen Leprakan kämpfe. Aber okay. Bärdauern. Was ist denn Bärdauern? Ja. Also es ist es jetzt... Ähm, auf seine Art und Weise ist das schon... Äh, ist das schon lustig. Ja. Okay. So, was können wir hier machen? Äh, Level 5, Werfen verbessern, natürlich. Und äh, der auch, gesündere Punsch, Werfen, alles. Ja, Judas soll nicht hinten äh, abfallen. Er soll genauso stark sein wie Jesus selber, ja? Jesus Christ, ja? Aktie, was ist eine Aktie? Äh, okay, Aktie halt, ne? Wählen Sie eine Waffe mal hier Knüppel hier, ey. Jetzt geht's richtig ab. Ja, wo ist der Knüppel? Hallo, Knüppel? Judas, wo ist der Knüppel? Kurz mal gucken, ob ich einen Knüppel auswählen kann irgendwo. Hm. Ah! Der ist ein Stein. Wer bringt einen Stein zum zu so einem Kampf? Oh da. Da ist ein Stein. Bam! Wow! Oh. Blablabla. Geil. Komm Jesus! Ähm... Moment, wie kann ich die Waffe nehmen? Oh Gott! Wäre doch cool zu wissen, wie ich die Waffe nehmen kann. Mr. Jesus, Mann, nimm die Waffe! Level verherrlicht. Oh, die Sounds. Die Sounds kicken hart rein. Rufen Kame Spezialangriff. So. Weiter. Wir haben Dinge zu tun, Leute. Sie entsperrt ein neues Trainings. Sie möchte spielen es jetzt. Ja, möchten lernen Deutsch auch. Sehr gut, Deutsche können. Spiel hier, Jesus. Jesus, lern mal Deutsch, bitte. Erhalten 20.000 Punkte überdauern. What the fuck? Sie können die Spezialfähigkeiten. <lacht> die ganze Grafik geht sich einfach rüber. Nice. Gut. Äh, Jesus. Äh, Sie können die Spezialfähigkeiten mit den Buttons in der oberen rechten Ecke zu verwenden, nachdem. Ja, eh müssen Sie warten, bis es wieder auffüllt. Danke, mein Herr. Ich bin nicht wönig, eine solche Macht. du 1, 2, 3, Gamepad XYB. Die Kami... Die Kami töten jeden Feind in den Weg. Versuchen Sie einige mark Weinkellerfässer zerstören. Soll ich sie zu zerstören? Was gibt es innen aus? Punkte und heiligen Grals, Heilige Grals. Artikel wird ihre besonderen Kräften sofort zu erholen, ohne zu warten, bereit? Ähm. Boah! Oh, oh mein Gehirn! Oh. Mein God! Ich. Und du bist auch noch dran. <lacht> <lacht> oh, es ist das laut. Oh, dieser eine Sound ist aber nur so laut. Ich glaube, ich werde nie wieder Kame, Kamehameha benutzen. Judas Kamehameha. Ich will wissen, was Jesus Breads ist. Erstellen Heilbrot. Okay, danke. Da gehen wir mal auf Level 4, wa? Kurz meine Fußheizung ein bisschen ausstellen. Ja. So, was nehmen wir? Wir nehmen keine Waffen. Wir brauchen keine Waffen, ja? Jesus Faust ist so krass, Mann. Ich will Jesus spielen. Hä? Ach so, da hätte ich mein Kami-Kami. Oh, eine Reliquie. Wow. Hey. Oh, ich brauche Judas. Judas. Oh, Level verherrlicht, Leute. <lacht> Göttliche Strafen gebrochenen Herzen. Das machen wir doch, oder? Ich bin Jesus. Ich liebe gebrochene Herzen. So, sie entsperrt ein neues Trainings. Sie möchten spielen es jetzt? Ja. Natürlich. Tun drei Gottes Strafe. Strafe ist ein Weg, um die Seele eines Zombies zu befreien und ein paar Extrapunkte. Um, <lacht> um eine göttliche Strafe auszuführen, wissen Sie, den Feind zuerst zu betäuben, um einen Schlag oder einen Wurf des Sticks arbeiten richtig. Wenn Sie ihm zu nähern, während man betäubt, finden Sie eine Bar mit einem beweglichen Pfeil. Punsch ihn, wenn der Pfeil auf der roten Zone... Das ist alles... Wenn man ihn richtig ist, zu treffen, werden sie sein Herz zu nehmen und bieten sie unserem Vater. Was? Der wird dir das Herz rausreißen und Gott anbieten, was? Cool! Cool! Später werden sie mehr göttliche Strafen wie ihr Taub tun, ohne Zerstück genug zu lernen. Aber sie alle arbeiten in der gleichen Weise. Praktizieren! Ähm... Ach oh, Muss ich dann nochmal schlagen? Okay. Moment mal. Also. Ich habe den Zombies das Herz rausgerissen und äh, sie Gott geopfert. Ich habe das Level verherrlicht. Okay, Erfol Folge sammeln wir auch bis du Umfallen hier, ja? Rookie Christian, ja? mal, Judas. Rufen, Rufen KI Spezialangriff. Geil. Aber erst müssen wir hier Jesus noch ein bisschen... bisschen komm, alles können wir kaufen. Wir haben genug Money. Komm, Jesus hat da Money gehabt. Raus damit. Raus damit. So. Überdauern. Komm, wir haben ja... Yeah. Geil. Boah, Leute, das ist nur ein One-Hit. 2? Ah, ne, jetzt ist es weg. Oh, shit. Oh, shit! Ich hab kein Kaffee, ich hab kein Jesus! Oh, ähm... Um. Okay, also, Jesus hält schon einiges aus, Leute. Oh nein, Judas! Hilf mir! Okay, ich kann. Ach, ich kann nur einmal Kame Kamehameha machen. Oh, Scheiße. Jesus, hilf mir! Okay, der mit der Kette ist verdammt hart. Will das mein erster digitaler Boot sein hier? Oh, nicht mit der Fist of Jesus, Leute! Was? Nein, ich mach den Kaffee von vorne. Zack! Ah, der hätte ich aufnehmen müssen, ne? Jetzt müssen wir schon taktisch rangehen. Zack! Zack! Was ist denn mit auf Jesus? Ah, ich werde so nicht auf Jesus wechseln. Ne? Aber ich hab nicht ganz verstanden, wann die betäubt sind, die Bros, ne? Okay. Wir sammeln jetzt ein paar. Oh, shit. Uh. Jawoll, Judas, komm. Richtig rein, ja. Aber hier ist halt auch noch ein bisschen Bock. Hier ist <lacht> es halt auch noch ein bisschen Bock, auf den Fressen zu schlagen, Leute. Der ist heiß, guck mal. Zack, zack, zack, zack. Im Gefängnis. <lacht> ah! Ihr scheiß Zombies! Ihr habt Christen Christentum nichts entgegenzusetzen. Außer dieser Typ mit der Kette, ne? Wow. Ich will, mal so Pan ich will mal so ein Herz rausreißen. Bruder. Level verherrlicht. Göttliche Strafe Stichsäge. Ja, die Sounds sind sehr angenehm. und Dann einen Schluck aus dem Glas hier nehmen. Du hast die Daily tötet und bekam heutige Daily Belohnung. Oh Gott, diese Übersetzung. Wow, Free Weapon Booster, geil. Wow, das ist wirklich alles. Es fehlen nur Lootboxen, ja. Wo, ab wo kriege ich hier Lootboxen, Leute? Ich brauche unbedingt Cosmetics, ich muss meinen Jesus ein bisschen auskleiden, ja? Er hat hier, also da fehlt noch ein bisschen was, so eine goldene Gangsterkette auf jeden Fall. Dann äh, auf jeden Fall noch so coole Boots und so eine Cap, ne? Eine Cap fehlt auf jeden Fall. Alter, also, ganz ehrlich, so kann ich mit Jesus noch nicht arbeiten. Gibt's hier noch irgendwo was? So zum Unlocken? Oh, das kann, kann mich ja ein bisschen stärker machen. Strafe-Pan? Oh mein Gott. Was ist das denn hier? Ein Keuschheitsgürtel, Eine Keuschheitsunterhose. Alles klar. Gut, erstmal weitermachen. <lacht> Ey, zum Glück gab es das Spiel unter einem Euro, ja? Aber man muss ja eins lassen. Da hat ja ein Typ wirklich einige Grafiken erstellt und was zusammengebastelt, ja? Und wenn die Übersetzung nicht so schlecht wäre... Thema ist einfach geil. Fist of Jesus. Oh Gott, eine lepra -Kranke. Fuck. Auf die muss ich aufpassen. Die sind nämlich ganz ekelhaft. Na komm, hol ich meinen, meinen juden zu stern raus. Nämlich äh, einen guten alten Fischmann. Halt die fisch dann auf, auf die Lepra-Schnauze. Ich will nochmal so ein Herz rausreißen. Scheiße. Komm, ich will so ein Herz haben. Hey. Okay. Oh, was heißt das? Was ist das? Warum blinke ich so? Oh, fuck. Nicht die Lebrakranke. Wow. Wow. Jawohl, Ketten-Jesus, Mann. Jawohl. Ja. <lacht> das ist so bescheuert. Ich will einen dicken Stick auf die Fresse. Wow, mein Gott, das ist der Endgegner. Amen. Wofür kam ich Kamiha, Bro. Du nicht weinen, machen. Oh nein. Oh shit! Ich brauche die Kette, Mann. Oh der Oberzombie. Ich brauche die göttliche Kraft von Jesus. Wow, oh, das ganze Money, nein! What? Judas, komm! Du bist voll kräftig, Mann! Oh, du kennt mich Oh mein Gott! Noch vier Sekunden, dann muss ich überleben oder muss ich irgendwie den Typen töten? Von noch Einkammer. Ah. Level verherrlicht. Ich glaube, das ist das einzige Wort, was richtig übersetzt ist. Verherrlicht. Diese entspannende Musik dann auch, ne? Göttliche Explosion oder göttliche Strafe Kopfschmerzen? Puh. Also, wenn ich so aussehen würde, ja, dann hätte ich auch, glaube ich, starke Kopfschmerzen. Wir nehmen das natürlich, ja. Guck mal hier. Das ist doch nicht mehr... Den geht es doch nicht mehr gut, Leute. Die haben doch irgendwas, geno irgendwas genommen. Die haben was genommen. Die sind doch voll drauf. Die sind doch voll drauf. Auch schön, dass die Musik immer abbricht, wenn hier so Sounds kommen, ne? Nur zwei Sterne. Im um Gottes Namen. So, was machen wir denn hier? Äh, werfen. Ja. Was will ich mit werfen? Okay, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So, warte mal. Judas Stars. Wie kann ich hier bitte schön diesen einen Angriff dann machen? Oh, eine Höhle. Töten einen Boss. Die Kette war geil. Die Kette nehmen wir. Schön, dich zu sehen. Vielen Dank für Wiederbelebung, mich. Sag's aus. Sie haben Chaos verbreitet. Umwandlung alle in Zombies. Genau, und alles ist dank euch. Jetzt werden sie sich uns anschließen. Never, ich bin Judas, Leute. Wow! Wow, der ist hyper hart, Mann. Ich brauche Jesus dafür. Hab ich eine neue Putze oder so? Aua! Komm her, komm! Kleiner! Da ist die Kette! Jetzt kriegst du. Zack, zack, zack, zack! Ey, der hat doch keine... Der hat doch keine Lebensenergie mehr! Hä? Hallo? Wieso stirbt der nicht? Was? Hallo? Hallo? Hi, bitte töte mich nicht. ich die noch gesehen, aber. Ich werde sie aufstellen. Das war komisch, der hatte doch die ganze Zeit kein Lebensenergie mehr. Wie hat er überhaupt überlebt? Sau. Lazarus, Mann. So. Können wir uns upgraden hier? Unsere <lacht> Jesus und Judas. Geil, jetzt kommen wir in den Himmel, Mann. Oh. Oh, was ist das? Was ist das? Sie müssen 25 Sterne, um den Fisch und Brot vermehren, <lacht> um ihre Reise fortzusetzen. Sie müssen 25 Sterne, um den Fisch und Brot vermehren. Oh. Geil. Oh, guck mal, so ein leckerer Fisch hier mitten auf dem Brot drauf. Ein bisschen Sushi gibt es hier auch, ja. Und ein Kaffee. Ja, Kaffee gibt es ja. Wo ist der Wein eigentlich? Wo ist eigentlich der Wein? Oh, ein Bonuslevel. Erhalten 5000 Punkte über... überdauern. Ich müsste nachher eigentlich mal auf Englisch stellen, ja. Die Infektion das Lager erreicht. Pilatus ist gone. <lacht> Pilatus ist gone wütend, wenn er wird es entdecken. Ah, ja, keine Sorge, wir werden es zu beheben. Hä? Oh, was ist denn? Ich muss schon im Nahkampf gehen, Leute? Jesus, ich brauch dich, Mann. Den Drop den Dropdown-Kick gesehen von Jesus, Mann Ich muss noch ein paar Herzen rausreißen Von dem her Oh, eine Reliquie ähm, Oh, jetzt kann man sehr viel mit diesen Sterben hier Oh ne? Ja, da kann ich keine Herzen sammeln jetzt, muss ich mich konzentrieren. Die Fist of Jesus muss hart aber gnädig zuschlagen. <lacht> Ey, nicht von hinten pieksen. Ah, scheiße. Oh, okay, ein bisschen... Ich will, ich will die Herzen rausreißen. Nein, ich will dein Herz ha haben. Scheiße, Pieks. Okay, der macht also verschiedene Finisher. Geil. Die Punishment. Mit einer alten Fischgerät ist auch geil. Die Punishment. Was ist das? Oh, ein Herz. Oh nein, schade. Ja. Nein. Was? Gebote gehorchen? Oh, ich muss mir mehr, mehr Fresse schlagen, Mann. Ein bisschen mehr Divine Power Punishment hier. Aua! Oh ja, das ist ein Schicken, Schicken-Ragout, wow, die Zombies haben keine Chance, ja, gegen Judas, ja, Jesus-Power, Leute, der guckt noch ein bisschen böser, der guckt so wie die alten Bilder von Sarazar, oder? Was für ein Cashflow hier. Geil, auch diese Stimme. Finde ich im ein einfach. Boah. Leute, dieses Trash-Spiel, ja? Macht sogar, es macht sogar ein bisschen Spaß. Es macht sogar ein bisschen Spaß. Einfach mal zombies auf die Fest zu schlagen mit Jesus, ja? Ich habe so viel über Jesus gehört, ja, man betet und so ein Scheiß alles, ja, zu Gott und Jesus und allem mögliche, aber dass Jesus auf die Fresse schlagen kann, ja, das muss die wenigsten. Und der kann nicht richtig austeilen, Leute. Oh, sein Uppercut, Mann. Der kann jedes Level verherrlichen. Rufen Stars spezial... göttliche Explosion will ich haben. Explosion immer gut. Ich bin mal gespannt, ob irgendjemand meiner Freunde dieses Spiel auch irgendwann mal spielen wird. Aber ich kann Fist of Jesus jeden empfehlen. Jeder, der 99 Cent übrig hat, ja, kann sich Fist of Jesus besorgen und richtig, ja, ja richtigen Katholismus verbreiten, ja. Ich liebe die Explosionskraft in den Morgen. Was? Ich liebe die Explosionskraft in den Morgen. Wir können mal so ein Spiel machen. Was könnte das auf Englisch heißen? I love the explosion in the morning. Ah. Es schaffen mehrere Explosionen, um alles um sich herum zu zerstören. Okay. Äh, können Sie es verwenden, um ein paar Sachen zu zerstören? Peter-Lager braucht eine gute Reinigung. Kein Problem, mein Freund. Ich werde mein Bestes tun, um eine gute Note zu bekommen. Dass ich 2, 3, geht mit was muss man machen? Göttliche Explosion, ne? Oh Gott! Oh! Ist das laut! Gebote gehorchen, Mann! Gehorchten! Okay, nochmal. Aber jetzt wissen wir ja einmal richtig schön ein. Ach, morgens wahrscheinlich, ne? Kennt ihr die 3K? Kaffee. kaffee Kippe, Kacken? Ja. Macht er jetzt auch, pass auf. Boah, Leute, es tut mir leid. Alle, die das mit Kopfhörer hören, ja, werden wahrscheinlich die nächsten drei Tage nicht mehr hören können. Es tut mir außerordentlich leid, aber das bin ich ja nicht schuld. Ich muss das Spiel spielen, ja, und, ja. Da ich nichts für. Aber so der Kackangriff hier, der ist richtig gut. Gucken wir es nach, bei Zombies ist. So, wir haben die Süd-Explosion. Judas Plotion... Nee, Jesus Plotion. Judas Kami haben wir noch ein bisschen verbessert. Was ist denn das hier? Muss ich den dann... Nee, den Kami ist mir viel zu teuer. Also ein paar Reliquien haben wir ja schon. Ach, guck mal, dann kriegen wir hier so ein paar... Schnelleres... Ah, so ein paar Perks kriegen wir dann. Leute, hier gibt es sogar Perks in diesem Spiel. Oh, nur... Oh. Oha. Was ist das? Win drei Runden. Spielen sie kostenlose. Okay. Okay. Nur schießen, wenn sie dieses Symbol sehen. Ausrufezeichen. Verstanden. Ah, Leertaste. Alles klar. Oh. Ja! Easy Leute, mit der Schlotze ja aus einem Meter, ja, drei Meter Entfernung. In your face Zombie, Bam! Wir brauchen keinen Sound, wir brauchen keinen Sound. Wir brauchen keinen Explosionssound des Gewehres. Sie gewannen das Duell, nee, sie gewannen das Duell und bekamen eine Belohnung. Wow, 100 Denari, Leute. Puh. Nice. töten zwölf Zombies. Komm hier. Es war... Oh, oh. Cat money, Leute. Was wird denen nicht in Ordnung? Ähm. Wie soll ich den denn fertig machen? Von hinten. Ah. Hm. ah. Wow. Okay. Alles klar. Jawohl. Na komm. Was bleibt der ja da vorne stehen? Na ne? komm raus da. Oh, ich hätte ihn finishen können. Verdammt nochmal. Ich hab so Angst. Die Zombies. Der bleibt einfach stehen. Komm, hau mich. Hau mich. Ah, Jetzt kommen sie ein bisschen schneller. Easy. Easy. Komm, Jesus, lass auch nochmal auf die Frist schlagen. Komm, komm her. Uh, um. Oh! Ah! Ah! Treffen, du musst. Boah, sind die nervig, Mann. Level verherrlicht. man zu diesem Spiel sagen. Äh. Ja. Ich weiß es noch nicht. Es ist wunderbar! Es ist schön. Sie entsperren ein neues Trainings. Sie möchten spielen erst jetzt. Ja. Ich glaube, morgen kann ich... Ich glaube, morgen muss ich mal erstmal noch Deutsch lernen. Ich kann ja sowieso schon nicht so gut Deutsch, ja. Aber morgen wird es doch viel schlimmer werden. Okay. okay. Erhalten, 5000 50 Punkte, überdauern. Machen wir. Erstmal die Heizung ein bisschen runterdrehen. Ah. Ah. Die Sterne von Mittlerhelm wird alles in seinem Weg zu zerstören. Ich bin nicht schlafen können wegen Lukas' Schafe. Können sie die Sterne zu verwenden, um sie zu vernichten? <lacht> Was? Die Schafe? Gut, klingt lustig. Und wenn ihr noch mehr Spaß haben wollt, guckt mal auf twitch.tv slash Jackpack.tv vorbei. Der coole Typ, der gerade dieses Spiel spielt, gibt es am Livestream Dienstag, Donnerstag, Sonntag, 2015. Denken Sie daran, deren Spitze zu verbessern, sie werden mehr sterben. Ähm. Okay. okay. also es werden random Sterne abgeworfen, ja. Also, ich muss ja echt sagen, es gibt so ein paar coole Sachen schon in diesem Spiel, ja. Aber, ähm. Es, die Steuerung, ihr könnt die Steuerung ja nicht erleben. Die Steuerung ist schon echt. Äh, komisch, ja? Also die Steuerung ist echt ähm, gewöhnungsbedürftig irgendwie, weil das so, das schwimmt irgendwie so, als wenn die, keine Ahnung, und die Kollisionsabfrage ist nicht ganz so ordentlich, ja? Aber man muss sagen, es ist eigentlich schon ganz nett gemacht, ja? Also Leute, für einen Euro äh, nee, weil ich muss sagen, ist ein Trash-Spiel, das Spiel ist scheiße. Es ist, Zeit, es ist Zeit, das Evangelium zu predigen. Es ist Zeit, das Evangelium zu predigen. Ja, komm hier. Wieder Faust predige ich das ein, Junge. Wir hauen einfach alles kaputt. Ja, alles. Oh, die Box. Hä? Das, was war das denn jetzt gerade schon wieder? Oh mit Mess das ist ein Komm Jesus, du bist auch nochmal dran. Oh shit. Da war der Megafurz, Leute. Oh nein! Judas! Ach, diese Schildtypen können das abwehren. Ach du Scheiße. Okay. Das würde ein nettes. Pass geben. Okay, also mit der Waffe ist alles cool. Ein bisschen sammeln und jetzt, pass auf. Jetzt, Leute, jetzt kommt gleich mal. Der Ultima! Das ist mein ganzer Cashflow hier angenehm. Level verherrlicht! Perfekt! Perfekt! Diese Musik! Geil, was ist das? Die nerven. Die nerven, jetzt schon. Die nerven jetzt schon. Bis ins Unendliche. Ah. Manchmal kommt der Sound ganz früh, manchmal kommt er ganz spät. Ja-Sterne. Genau. So wie Panzersperren. <lacht> Die Finisher, ey. <lacht> Sie haben Judas getötet. Zumindest kann ich wiederbeleben als Jesus, ey. Oh, 13er Kombo. ein Leprakranker. Okay. Free Weapon... Nee, komm, erstellen Heilbrot. Oh, wir sind Akolyt. Wow. Sie entspenden ein neues Trainings. Sie möchten spielen es jetzt? Ja, unbedingt will ich es jetzt spielen. Ich will mich jetzt heilen mit dem heiligen Brot. Hast du Hunger? Hast du Hunger? Haben sie Brot? <lacht> Warum liegt hier Stroh rum? <lacht> Mit der neuen Leitung kann ich Heilbrot herstellen. Upgrade kann ich sogar Fische und andere Gegenstände. Großartig! Können Sie Ihre Macht nutzen, um meine ET-Spiel zu finden? Es ist unangenehm von Flammen. Ich muss Brote machen, um Gesundheit wiederherzustellen, nachdem er die Flammen das Auto 123 X 7B. Ja! Ah. Oh Gott, das Heilbrot. Hä? Warum sterbe ich denn, wenn ich da unten gehe? Mehr als wenn ich links nach rechts gehe, sterbe. Skip. Wir schaffen das, wir schaffen das. Ich muss nur mehr Heilbrot machen. Oh, shit. Ähm. Hallo, Heilbrot. Wir schaffen das. Wir schaffen das Pass auf jetzt. Ich hätte es vorher mal machen. Okay, so fangen wir fangen mal an. Oh. Geil. Jesus! Jesus! Alter! Lass dich jetzt nicht im Stich, Jesus! Ja? Wir schaffen das! Du bist ein Kackeilbrot, Mann! Jawohl, er liegt. Wir haben es jetzt geschafft. Oh, Perfekt sogar. Puh. Puh. Alles kaufen, alles. Oh shit. Okay, vielleicht sollte ich doch ein bisschen überlegen das nächste Mal. Ähm, uns geht das Money aus. ja? Ich glaube, ich glaube, es ist so langsam dieses Tutorial-Ding ist aus. ja. Jetzt wird richtig auf die Schnauze gehauen. Ich glaube schon. Da dieses, dass man nicht so nach unten gehen kann, ja? das, das nervt ein bisschen. Oh nein. Oh nein. Wow. Oh, ich muss 10 Minibosse schaffen. Okay, also wenn er schlägt... Wagt es Jesus zu hauen hier Dreckschweine! Okay Nippel haben die. Okay, alles klar Judas, jetzt regel mal ja. Hä? Leute, wie viel halten die denn aus? Nein, noch. Noch sieben Bosse. Noch sechs Bosse. Und Jesus ist schon tot. Wow, das war knapp. Divine Punishment! Na! No! Er hat uns in den Gulag geschickt. Fuck, Jesus, jetzt streck ich mir ein bisschen an. Okay, ich meine, nicht, alles kaputt. Na! No! Divine Punishment! Divine Punishment! <lacht> das ist, schon ist das abgedreht? Ist das abgedreht? Wie konnte ich ihn gerade finden? Jetzt lass dich doch fine Oh, eine Atari Kassette. Ein Apple. So. Oh shit. Gib mir Nahrung. Ihr kriegt jetzt gleich wieder Divine Punishment, Leute. Hä? Nein! Das kommt immer so unverhofft! Komm nach sechs Bosse. Ich bin doch sechs Bosse, ey. Ah, Jesus. Mother... Jesus Christ. Bench. Divine Punishment. Enthauptet. Oh, von unten angreifen. Dann buggen die so ein bisschen. Ah... Muss ich mal Stream einbauen, Leute. Divine Punishment. <lacht> das ist richtig gut, Divine Punishment. Oh. Wie ich so ein paar Leute bannen muss oder so, ja? Divine Punishment. Soll ich nicht so labern? Ah! Hey. Noch drei Bosse. Wo seid ihr, hä? Wo seid ihr? Hm, hm, hm. Oh, Judas. Huh, Das ist schwer. Jetzt. Das ist schwer. Will Judaski noch sehen? Judaski und Jesus Fire. Die beiden Sachen will ich noch sehen. Hundertprozentig. Hoffe ich mal. Oh ne, ich noch mehr? Hallo? Oh, Judas, das war gerade knapp. Wo sei ihr denn? Das kann manchmal so... Wow. Oh, das schwer, das ist immer... Oh, nee. Zum Jujutsu... <lacht> Zum Jujutsus komm, wird betäubt. Oh, sei da. Jesus will auch mal auf die Fresse schlagen. Na? Na? Riech aufs Maul. Scheiße! Ich bin echt froh, dass ich dieses Spiel bekommen habe. Ah, es ist einfach... Ich bin auch ein sehr gläubiger Kerl, ja, und deswegen ich es geil, wenn ich mit Jesus anderen Leute auf die Schnauze hauen kann. Das ist so mein Ding, Leute. Die Animationen sind schon lustig, das muss man schon, muss man schon lassen. Die Animationen sind wirklich lustig. Wenn die Steuerung nicht so kacke wäre, ja? Dann wäre das so, kinder of Casual Crashers, das Spiel. Dann wird das so Casual Crashers, ne? Na, na, na. Na, na. Also Casual Crashers fand ich ja auch richtig gut, ja? Da hat man auch so ein paar Fertigkeiten gehabt und so, aber da ging es echt schon darum, irgendwelche Viecher halt kaputt zu schlagen, ja? Das ist hier genauso. Aber die Steuerung ist halt so kacke. Wenn die noch ein bisschen an der Steuerung arbeiten würden, ne? Oh, das ist ein Job für die Judas jetzt, Leute. Allein tut du es nicht zu sagen. Das ist ein Job für die Judas, ja. Ja, die heiligen Sterne. Oh, eine Reliquie. Sehr schön. Ach, was? Shit. Okay, der hat sogar seinen Scheißangriff hier Fertig Divine Punishment Divine Punishment, das ist das Geilste Wow Gegen Stahlnippel gewinnen wir hier Nice oh. Woo. Level 10 Aber immer noch nicht Jesus, Jesus Fire ne? Dann machen wir ein bisschen Punch drauf hier. Auf Judas. So, das machen wir jetzt hier. was ist das hier? Töten einen Boss. Immer die Kette mit. Ne, hier, das Schwert. Und dann machen wir richtig fertig, ja? Und das ist unser letzter Kampf, so gesehen. Unser letzter Kampf. Dann haben wir eine Stunde lang Fist of Jesus gespielt, ja? Das 1-Euro-Trash-Wichtel-Game. Und, ähm, ja... Leute, ich weiß nicht, wie, ich euch, wie es euch gefallen hat. aber Darf man das sagen beim Trash-Wichteln, dass man Spaß hatte? Also, <lacht> ich hatte Spaß. Das ist ein ganzes Spiel. Äh, äh, wie können Sie es wagen, unser Lager anzugreifen? Peri, pari, pari Gehen wir zurück in die Küche. <lacht> Hä? Oh mein. <lacht> oh ja, genau. <lacht> Hä? Wie kann ich hier unten die Waffe überhaupt nehmen? Jesus. Okay, das sind. Okay, das war's zu Frasen drin. Shit. Sag mal, hat er überhaupt ein bisschen Lebensenergie verloren? Gibt's hier einen Sweet Spot? Aua! Warte mal, irgendwie kann ich, ich den, ich kann gar nichts machen. Ach, jetzt ist seine Rüstung im Arsch. Ah. Ah. Okay, alles klar. Den kriegen wir auch noch fertig. Den machen wir noch fertig hier. Ja. ja, auch wenn die Stunde, top, wenn die Stunde vorbei ist. Centurio machen wir noch fertig. Oh Gott, jetzt geht's los hier. Ja. Oh nein! Nein, danke. Wir machen das von neu, ja? Jetzt soll ich der Hase läuft hier. Ja? Centuri, Junge, du hast. Ja genau. Oh! Ah, oh, shit! Aha! Hui! Oh Gott, genau in den Kopf! Aber der verliert immer noch kein Leben. Ah, jetzt! Oh Jesus! Jesus Christ! In Namen Gottes. Stopp! Oh Gott, Judas, jetzt Regel bitte! Regel bitte! Level Melchior. <lacht> Melchior. Melchior. Schön, Sie mit den Römern fertig sind. We have celebrated. <lacht> ja, da war zum Piefen dabei. Ja, wir werden ein Fest zu machen. Gute Idee. Wissen Sie, was ich möchte? Sie sagen, dass in den Tiefen des Toten Meeres gibt es eine schreckliche Kreatur. A monstrous giant quit that ends with every sailor who approaches him. Ich würde es gerne versuchen Eintopf. <lacht> ja, wenn Sie ihn töten. Ja, klar. Verwenden sie die berühmten Kuram-Rollen zu bekommen. Was? Munition? Klar. Das Spiel ist so fucking abgedreht. Es ist so abgedreht. Aber schon ein bisschen geil mit, äh, äh, mit Jesus und Judas zu kämpfen. Und ich glaube, hier ist dieses Monster dann, oder was? Oder hier? Das ist total irre, das ist wirklich ein irres Spiel, aber Leute, aber Leute, ich hoffe es hat euch gefallen, ich hoffe es hat euch gefallen, ich bin so froh, dass ich bei dieser Shell nicht mitgemacht habe und ich muss mal ganz kurz, ja, ich öffne mal ganz kurz äh, einen, einen, oh Gott, was habe ich jetzt getan, ich öffne mal ganz kurz einen Browser, um äh, ganz kurz mal nochmal vorzulesen, wem ich das alles zu verdanken habe. Weil es wäre ein bisschen unfair, das jetzt nicht zu nennen, äh, weil dieses tolle Spiel hat mir nämlich jemand geschenkt. Und zwar war das der Uncut Freak ja, bei Twitter auch zu finden unter UncutFreak. Ähm, ich gucke gerade mal drauf, ob er auch einen Link hat. Äh, ihr geht einfach auf uncutfreak.de. Er hat mir beim Trashwichtel dieses Spiel geschenkt und ich bin wirklich glücklich darüber. Denn es war äh, ja sehr lustig auf jeden Fall. Ich hatte Spaß wo man es echt bei solchen Spielen nicht haben dürfte, aber ich hatte Spaß, ja. Und nochmal vielen Dank, ähm, ja, an, ähm, ich sag einfach mal Wut Cappy, W O O T Cappy, ja, dass er das ins Leben gerufen hat. Äh, das hat auf jeden Fall, äh, ist eine sehr coole Sache. Und auch wenn ich mich nur ganz kurz äh, jetzt dazu entschieden habe, das zu machen, äh, ich glaube nächstes Jahr, wenn ich nochmal darf, mache ich gerne mal mit. Das war eine richtig coole Sache und ich hoffe, die anderen Tage haben euch gefallen und werden euch noch gefallen. Denn jeden Tag gibt es ja ein neues Türchen, was geöffnet wird mit einem neuen, tollen Trash-Video. Und ich durfte einen Tag davon jetzt hier diese, äh, dieses Fist of Jesus zocken. Und es hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ja, ähm, Das darf man eigentlich gar nicht so sagen, aber ich sag's trotzdem so. Und äh, den Rest werdet ihr unten in der Verlinkung auf jeden Fall sehen. Ähm, wo ihr da mitmachen könnt oder wer das alles gemacht hat, ja. Äh, ich weiß es aber nicht auswendig und da ich so ein Esel bin, ja, ähm, habe ich das natürlich äh, vorher nicht bereitgelegt. Ja, man kennt ihn. Man kennt ihn, den alten jackpack TV. ja. Und wenn ihr Bock habt, äh, mich auch mal live zu sehen oder mir ein Follow dazulassen, geht da bitte auf twitch.tv slash tv oder auf jackpack.tv und äh, da werdet ihr alle Infos über mich finden und äh, vielleicht sehen wir uns wieder, Leute. Bis dahin würde ich einfach mal sagen, <lacht> Peace out, ich bin raus. Nein, das ist nicht meine Verabschiedung, ja? Leute, tschüss.